Hallo Partners, das ist der neueste Social Media Quick Tipp. Heute geht es um Tweet Deck, das äh, euch Twitter ein bisschen erleichtern sollte, vor allem wenn ihr mehrere Accounts habt. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran, denn gleich geht's weiter. Ja, TweetDeck ist etwas, was ich schon seit mehreren Jahren im Einsatz habe, um mit Twitter ein bisschen besser umzugehen, weil ich nicht gerne so viele Klicks mache. Twitter an sich ist zwar eine super gute Plattform, aber wenn ich alles so in einem Bildschirm im Überblick habe, dann freut mich das natürlich. Und Twitter ist kostenlos. Das äh, war mal eigenständig und wurde dann übernommen von äh, Twitter und jetzt auch direkt in Twitter integriert. Und das hat auch ein bisschen einen Nachteil, weil je nachdem, mit welchem äh, Account man eingeloggt ist auf Twitter, sieht dann Twitter ein bisschen anders aus. Also ich nehme immer meinen Hauptaccount und füge dann auch mehrere hinzu. Und das zeige ich euch jetzt mal schnell. So, das ist also twitter im Moment noch leer. Ich habe mich eingeloggt mit meinem Benutzernamen und Passwort. Ihr seht hier unten mein Profilbild. Und jetzt habe ich hier die Accounts. Ich habe also mehrere Accounts hinzugefügt und kann in den Settings noch so einiges einstellen. Zum Beispiel die Keyboard Shortcuts. Und hier in den Setting entsprechend äh, Link Shortening. Ich könnte hier meinen eigenen Link Shortening hinzufügen, beziehungsweise Bitly oder Twitter selbst. Und Mute kann man auch noch hinzufügen. Mute geht es darum, dass man äh, verschiedene Keywords entsprechend stilllegen kann, beziehungsweise still hinzufügen. So jetzt äh, geht es darum, eine Kolumne hinzuzufügen. Man kann hier eine äh, Kolumne hinzufügen, immer eine Spalte. Also nicht eine Kolumne in der Zeitung, sondern eine Kolumn, also eine Spalte, haben wir hier zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Lernen mit Roger, den Homestream und füge das mal hinzu. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch Lust hätte, meine Notifications, also sprich meine äh, Notifications mehr so in dem Sinne von Mentions. Also wenn mich einer entsprechend markiert, kann ich das auch noch hinzufügen. So zum Beispiel und dasselbe in Grün könnte ich dann auch noch machen. Zum Beispiel mit den Messages. So und jetzt habe ich im Prinzip alles, was Tweet angeht, in meinem Twitter Stream drin und etwas, was ganz cool ist, kann ich euch auch noch schnell zeigen. Nämlich wenn man jetzt zum Beispiel hier ich habe hier Behind-the-Scenes, Schulterguck-Videos, Analytics. Ich muss mal kurz schauen, ob ich hier vielleicht noch einen Frag den Roger habe. Sieht aber gerade nicht danach aus. Also nehmen wir mal hier Analytics. Ich klicke drauf und zack, hat es eine neue Spalte eröffnet. Nur mit dem Hashtag Analytics drin. Also da kann man sich relativ gut seine ganzen Dinge zusammenpacken. Einfach mal den entsprechenden Hashtag anklicken, es geht natürlich auch so, dass man einfach hier einen Hashtag hinzufügt oder zum Beispiel eine Liste geht auch, hier hat man Trending drin, hier gibt es die besten Trends und so weiter, also Twitter etwas vom Allergeisten, um Twitter und mehrere Accounts entsprechend zu verwalten, das kann man natürlich hier bis ganz nach hinten relativ gut erweitern. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Social-Media-Quick-Tipp ein bisschen weiterhelfen, um Twitter ein bisschen besser zu verwalten. Nutzt auf jeden Fall TweetDeck zu erreichen unter tweetdeck.twitter.com und das war es auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.